Hallo, ich bin Hanna Henke. Seit dem 01.04. bin ich Pfarrerin hier im Kirchengemeindeverband Emma aus in Halle. Zu unserem Verband gehören die Gemeinden hier in Halle-Neustadt und auch in Niedleben, Angersdorf und Scherben. Vorher habe ich mein Vikariat im Süden von Halle, in der Johannesgemeinde und im Osten in der kleinen Dorfkirche in Diemitz gemacht. Das, was ich mir von meiner Landeskirche wünsche, ist dass wir angesichts der großen Veränderungen und Umbrüche, vor denen wir gerade stehen, nicht in eine Panik oder Angststarre verfallen, sondern dass wir ihnen mit ganz viel Mut begegnen und uns immer wieder auf neue Wege wagen, um den Menschen zu begegnen und um das Evangelium zu erfahren und es auch weitergeben zu können.